Möchte der Emil Kanzler von Österreich werden? Der Emil... Nein. Hau Warum reden wir eigentlich nie über die FPÖ und den Kittel? Warum soll man das tun? Na naja, weil der Kickel der nächste Kanzler werden wird. Ah, das hängt immer noch vom Wähler ab. Eben. In den Umfragen hat die Partie ja schon über 30 Und weiter... Naja, die Geschichte lehrt, dass 30 Prozent ja schon reichen, damit das Ganze in einer Diktatur endet. Die Geschichte lehrt da was ganz anderes. Die Machtergreifung Adolf Hitlers beginnt mit seiner Ernennung zum Reichskanzler durch den Reichspräsidenten Paul von Hindenburg am 30. Januar 1933. Hitler übernahm an diesem Tag die Führung einer Koalitionsregierung von NSDAP und nationalkonservativen Verbündeten. Sorge doch, 30% reichen. Du hast nicht genau zugehört. Ich kann bei einer Wahl 30% erreichen. Das heißt aber nicht, dass ich automatisch Kanzler werde. Dazu brauche ich eine Kleinigkeit. Ah, Schlägertruppen, die einschüchtern. Propaganda, die Fake News verbreitet. Bei uns gibt's da ja die Identitären und diverse Neonazi-Gruppen. Man hört, die stehen eh schon Gewehr bei Fuß. Und FPÖ-TV unzensuriert und Alpendoner Adria und wie sie alle heißen, gibt's ja auch schon seit Jahren. Das ist richtig, aber eine relative Mehrheit hat, wer mehr Stimmen oder Anteile auf sich vereint als jeder andere für sich. Das wären zum Beispiel 30%. Eine absolute Mehrheit hat, wer mehr Stimmen oder Anteile auf sich vereint als alle anderen in ihrer Gesamtheit inklusive Stimmenthaltung und neutraler Anteile. Das wären also über 50%. Also... Über 50% kriegt er nie. Das hat ja seinerzeit nicht mal der Gesalte geschafft. Das sehe ich auch so. Danke, Hofer. Jetzt kann ich endlich wieder ruhig schlafen. Ja, Moment. Koalition. Die Substantiv. Definition zum Zweck der Durchsetzung gemeinsamer Ziele geschlossenes Bündnis, besonders von politischen Parteien. Du glaubst jetzt aber nicht wirklich, dass sich für die party irgendein Koalitionspartner findet, der dann die absolute Mehrheit bringt? Ich habe ja gewusst, du hast nicht zugehört. Beim Hitler hat es nämlich genauso funktioniert. Das ist aber lang her. Heute haben wir doch nur noch Parteien, die der Demokratie verpflichtet sind und sich in so einem Fall auf einen Backel werfen. Also eine Koalition der Verantwortung gegen eine drohende Autokratie. So sicher war immer da nicht. Die christlich-konservativen waren schon immer mehr am eigenen Machterhalt interessiert als an Demokratie und Verantwortung dem Volk gegenüber. Du meinst also, wenn die Leute wollen, dass der Kickel Kanzler wird, dann müssen sie nicht nur die FPÖ, sondern auch die, die ÖVP wollen? Genau, das ist der Weg für ein Hörbe ins Kanzleramt. Toi, toi, toi!